Hallo, mein Name ist Antonia und ich heiße dich herzlich Willkommen zu deiner Jobcrafting Journey und auf meinem Kanal. Hier geht es darum, wie du mit Hilfe von Jobcrafting deinen Job so gestalten kannst, dass er zu dir, zu deinen Stärken und deinen Bedürfnissen passt. Mit mir lernst du einfache, manchmal auch etwas komplexere Methoden, um frischen Wind in deinen Job zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn Kündigen für dich gerade nicht möglich oder auch gar nicht gewollt ist. Mein eigener Lebenslauf scheint mit Abitur, abgeschlossenem Psychologiestudium und knapp fünf Jahren bei einer Unternehmensberatung recht geradlinig und klar. Ich kann dir verraten, in meinem Kopf und meinem Herzen sah es lange Zeit ganz anders aus als Klar, und ich habe ungefähr 15 Jahre gebraucht, um heute endlich sagen zu können, dass ich mich beruflich angekommen fühle. In meinen Videos geht es um die fünf Elemente des Jobcraftings. Und das sind deine beruflichen Aufgaben, deine beruflichen Beziehungen, deine Einstellung zur Arbeit, deine Fähigkeiten und deren Entwicklung und dein Wohlbefinden im Job. Du bekommst hier Impulse zu all den fünf Bereichen, wie du sie nach und nach so umgestalten kannst, dass du im Job endlich wieder du selbst sein kannst, ohne dich zu verstecken und zu verbiegen und dass du dich endlich wieder wohlfühlst auf der Arbeit und die meiste Zeit Spaß bei der Arbeit hast. Abonniere gerne meinen Kanal, damit du keines meiner Videos mehr verpasst und mir bleibt nur noch zu sagen, be ready to craft your job. Bis dahin!